Hey Leute, hier ist wieder euer Rookie und willkommen zu einer weiteren Folge Rookie Goes Random. So, hier haben wir noch unser Auto von letztem Mal. Und wenn ihr denkt, der Rookie vergisst natürlich wieder die Kamera auszumachen, dann habt ihr euch geschnitten. Heute denke ich nämlich dran. Und Kamera aus. Da haben wir's. Wir machen unser Random Auto dass ihr auch alles schön seht, oh, wow, wow, das sieht ja cool aus, das hat was, <lacht> eine bunte Mischung von allem möglichen. So, wir haben hier den Guardian äh, GTX in Grau, der aussieht die weiß unsere Heatwave, Farben und so, GFP, keine Ahnung wie ich die habe, werden schon irgendwo hergekommen sein. Super Manga Bolt E3 in Schwarz. Sieht auch cool aus, passt gut zum Grau. Ihrer Bomber. Der Topper hier, die Bombe. Blumen, die Gänseblume. Türmer Profi Lammen. Ah, passt eigentlich alles ganz gut. Octane ZSR. Ja. Sieht doch gut aus. So, äh, extra mode ja, wir haben ausgemacht, warum auch immer. Und wir suchen. So, das Spiel beschert uns Dropshot. Wir schauen mal, ob, was für ein Chaos das hier gibt. Okay, der fährt. Okay. Weil, erfahrungsgemäß ist Dropshot ein Riesen-Chaos mit Randoms. Weil keiner so richtig weiß, wo er überhaupt hinfahren muss. Es gibt kein Tor. Wo sie hinfahren können. Nur ein Ball, den man chasen kann, da zu zweit. Sehr schön. <lacht> Hat hoffentlich. Oh, nice. Aber leider nicht früh genug. Okay, die Gegner wissen, was sie tun. Oh, wenn der denn richtig trifft. Gibt die Punkte. Oh, was macht denn der? <lacht> Aufkommen. Oh, schönes Ding. Schönes Ding. Lucky. Kommt auch gut. Schade. Aufkommen. In noch nochmal einer. Oh, was bleibt denn hier? Was ist denn da los? Oh, nice. <lacht> Oh, der kommt gut. Schade. Mage bilden drüber. Oh, schade, schade. Verlängern, Oh, und schön. Noch mehr Felder. Okay. Steht der andere Mage schon. Macht nichts. Bilden nur einmal dumm weg. Oh, hör doch auf mich wegzubomben. Oh Gott, verfehlt er hier wieder. Okay. Oh, jetzt komm hier. Hier hinten. Hier. W wieso? Wieso in die andere Richtung? Machen sie selber. Sehr schön. Sehr schön. Das Ding. Also, die Gegner können auch nicht viel, so wie es aussieht. Fenrir haben wir, der PC und auch komplettes Random-Team hier, die Gegner. Ein Glück. Gegen okay, gescheites Team hätten wir ein, einige Probleme gehabt. Hast du den? Hast du den? Oh Gott. Ey. Wow. <lacht> Wie lucky. Oh, schade. Aufkommen holen wir bis der mal oben ist. Und macht das. Sehr schön. Wieder großes Loch. Oh, nice. Kommt auch gut. da. Schön macht das. Da ah, kommen hier noch ein kleines Locher. Da haben wir schon eins sogar. Oh nice, schöner das macht. Der pc der Spezi pc kommt drauf da. Nein nicht. Ah oh, Mann, will doch mal. Ah, so macht man das, so macht man das. Danke, danke. Ein nicer Air ja, Dribble. Der Rookie, der kann halt einfach. So, hoffentlich kommt der Typ da jetzt hin. Einer von den beiden. Lock mal weg. Oh. Oh nein, danke. Hat er gut gemacht, er hat mich voll verschätzt. Oh uh, schön, hier wieder ein schönes Loch kreiert. Macht er gut? Macht gar nichts, hat unsere Farbe. Aufkommen, Ein Tor geht noch. Okay. Ah, hätte reingehen können. Ah, läuft doch ganz gut. Die Gegner sind genauso schlecht wie die Mates. Wobei der eine der kann man echt gebrauchen. Also ich habe schon schlimmeres gesehen, muss ich sagen. Okay. Gut. Oh, kommt einer dran. Sehr schön. Oh, der kommt da noch gut in die richtige Richtung. Oh, der wäre sogar rein. Schönes Ding. Schön, schön, schön, schön hat er es gemacht. Und damit ist die Sache gegessen. Am Anfang dachte ich, der Fenrir ist der beste, bessere, aber der PC hat sich noch ein bisschen was geholt. Aufgabe. Ja, so läuft die Geschichte. Sehr gut. Habt ihr gut gemacht. Team you Account Zack. Sehr schön. Da kommen die Beleidigungen wieder. Sonnestich. Und Crazy daddy. Und nächstes Game hier. Komm, auf, los geht's. So, der hier ist das nächste Spiel. Körbe. Ich hoffe, mein Mate geht. Sehr schön macht er das. Mal gucken, ob es wieder so Chaos wie letztes Mal gibt. Sehr schön, guter Schuss, guter Schuss. Schönes Ding. Solide Null Punkte. Rob O'Connor Deiner? Deiner Rob? Oh, man. Du bist doch viel näher dran. Wieso bist du nicht? Oh, wo fährst denn du hin? Bleib doch hinten im Tor. Okay. Also er spielt seltsam. Sehr seltsame Dinge spielt er hier zusammen. Oh Mann. Oh Mann. Im Zirkus fühle ich mich hier wieder treiben. Was macht er denn jetzt? Wieso? Wieso? Was tust du, Junge? Sehr ja, schön. Oh, heute läuft's besser wie letztes Mal. Okay. Sehr seltsame Taktik. Wow. Okay. Also sehr komische Typen. Was machst du? Machst du nicht? Okay. Ja, mach da, mach da, mach da. Schare, komm nochmal. Ja, wunderbar. der Bar. Na da schön weitergeleitet. Muss man ihm lassen. So, gucken wir mal, ob wir ihn verteidigen können, wenn der Ball durchkommt. Okay, kommt nicht durch. Okay. Gut. Vollschaser hat der Gegner. Uh, völlig verschätzt. Oder? Ja, crazy. Okay, hat er gar nicht. Wow. Was macht mein Mate eigentlich? Was tut denn der? Wieso versuchten der da oben den Ball irgendwie in die Richtung zu hitten? Das ist mit dem verkehrt. Oh Na, ja, wenn ich jetzt macht halt als mal den Korb. Schön am Boost vorbei und nochmal. Oh wow. Oh, das ist erst der Boost. Ich glaube sehr wohl. Mein Gold buddy okay. Wow, Paul Chaser da wieder hin. Völlig nutzlos. Lass mich doch mal anständige Wald spielen, anstatt hier die ganze Zeit rum zu chasen. Na wo kommst du? Hier kommst du, sehr schön. Er hat schon aufgegeben oder was? Und mach ihn reinkommen. Oh wow. Okay, Vorsicht, mit medisch gefährlicher wie die Gegner. Sehr schön. Okay, macht er nicht. Geht eh drüber. Aufkommen. Marienmate. Oder so. Geht von allein rein. <lacht> wow. <lacht> wow. Ah, <lacht> wunderbar. Rookie Mates wieder nett. Anstatt euch die Kamera während dem angucken anzulassen, lasse ich die Kamera komplett das ganze Spiel aus. Sehr schön. Dürftet ihr mein wunderhübsches Gesicht heute nicht sehen. Die ein paar Minuten gönne ich euch noch. Double Touch. Oh, fahre. Oh, drüber auf mein teammate. Oh Gott, ich gehen nicht. Oh, ich flieg voll vorbei. Wie schlecht bin ich doch. Macht da eh nicht. Oh, macht da. Ich hab leider kein Boost. Egal, halb so wild. Gönnen wir ihm noch ein Tor. Man sollte halt irgendwie da so eine Linie sehen, ab wann es ein ist. Okay, ja, genau so gehört sich das eigentlich. Und dann mache ich das Ding. Guter Pass. Uh, oh, ja, schön ins Viereck. Da geht er immer rein. Da geht er immer rein. So, beide Spiele gewonnen, was für ein Wunder, läuft die Geschichte. Ja, Applaus, Applaus für die Helden des Tages. Ja, das war's für heute, voll erfolgreich, außer dass der Rookie die Kamera vergessen hat. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal, wie jeden Mittwoch. It's Rookie, goes random time. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Rookie. Let's Rook, ciao. So Leute, das war's wieder für heute. Schaut euch doch noch ein bisschen auf meinem Kanal um, lasst ein Abo da, einen Kommentar. Hier habt ihr zwei Playlists zur Auswahl. Oder schaut euch so noch ein bisschen um, sind noch jede wenige Videos da oder Playlists. Dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal, euer Rookie, ciao.